okay das heißt Oh, there oh, is triggered of me I have walker, there eh? Ja, zu viel. Aber die ist bei weitem nicht weit genug geflogen. Zweiter der zweite Hive triggert auch noch auf mich. Der ist nach links gelaufen beim Fenster. Er Ich musste kurz den zweiten Hive eliminieren, weil die am Anfang mit zu viel Damage. Warte, ich Ich really... Scheiße, der ist hinten an der Hausecke. Hab's der hat gerade da um die Ecke geschaut. Hab's einen hier? Nö, ich hebe mich nicht ah! mit Medkit. Der ist der, der von, oh, vom, vom Haus und schon. Äh, ah, vom Leben. Ich gebe ihm halt leider nur Hits und keine Headshots. What? Von wo? Achso, das war der drüben im Haus, glaube ich. Aber ja, ich sehe schon neben dir, pass auf. Der. Also nicht im Haus. In dem Haus da drüben, ja, glaube ich, wo man ist Dach genau. Er kommt auf in geht auf. Der ist das jetzt ein Messer. Oder oh, ja, da da. aber easy countert man. Zwölf mit jetzt Shotgun, Shotgun du ein Messer hast. Ich weiß nicht ganz genau wo der steht, also es kann sein, dass der wieder umfallt. Pass auf, da ist die Tür aufgemacht. Auspacken wir sind du da? Fuck, oh, du kannst das Fenster. Aber kannst du das Fenster aufmachen? Nice wischt. Fenster ist auf. Ich glaube da ist er nicht mehr. Oder? Ich hau jetzt einfach irgendwo hin, oder? Fuck, ich hab ihn nicht geschmissen Alex, ich heiz schon als ein Typ, bleib von der Stiege weg bitte Ja Mach's gleich kaputt hab... Was ist da aus, gehst jetzt einfach nach links raus und dann rechts. Lol, der hat dich nicht mehr anzündet Ich, ich hab da nicht gesehen, ich glaub der ist hint ah, hinter mir gewesen Er war doch der? Hä? Äh, wie zum Teufel hab ich den nicht gesehen? Versteh ich nicht. Kannst du mir nicht Lass das! Der okay, mit sehen Stress, weil es in der Ball brennt. Ich bin draufgeflogen. Mhm. Eben wegpacken mit der Tür, vielleicht das der soll Dem Stress. Der ist doch ganz unten, glaube ich. Kann das sein? rennt die ganze ums Haus, glaube ich. Er hat erwischt. gar nicht mehr safe da drin, weil du das Fenster zerschossen ist. Lustiger. von links und rechts ja, ich. rechts geh auf hier und schießen von da oben schluss zeigen oh das so nice Ah, ja, da ist ein Wie zum Teufel hat der Schuss nicht getroffen? Ich war komplett drauf! Oder alternativ, wie zum Teufel ist der Schuss nicht rauskommen? ich den nicht gepusht. Da kann ich nicht mehr sehen, wenn du mich retzest, actually. I'm What the heck? What the heck, Philip? <laughs> so, yeah. Schau, ich bin nicht Blick drauf, Ich krieg er nicht gewürzt, wenn ich das versuche kriegt ich einen Headshot, der muss einen Rauch, das höre ich. Er ist zumindest auf der anderen Seite. Okay. Er weiß wo so, ich bin, der ist weit hinten. Willst in Bounty nehmen oder was? Da kannst du mich reizen, Alex, aber ich weiß es nicht. Er hat wahrscheinlich Sicht. Okay, ist ein Boot, ist auf jeden Fall nicht mehr im Rauch ja, rett sie beim Der Geist ist drin. Alles redet den Alles redet boot. gegangen Schlepper schreie ich wahrscheinlich nicht mehr lang das Würde ja auch und duften nee, nee, nee. Sein Dud liegt noch, oder? Ja, sein Dud liegt noch Den sollten wir anzünden Ich hab kein Feuer mehr Ich hab ihn nie ins Katz Ich weiß nicht, im Boss haben So meine ich zündete erstmal bei seinem Kollegen. Ja, hast du angefunden was? Ja, ich sehe auch. Oh, Alter, dann nehmen wir so ein Ground Und ehrlich gesagt würde ich den Typen einfach abkämpfen, fuck it. Wenn er im, im Bossraum sitzen will, dann soll er das machen. Obwohl er hat halt eine Sparks, ne? Hm. Er kämpft die ich Speise mit Zombies draußen. Wenn er zu drück. Ist der nicht schon längst im Westen? Ja, geht. Ja, haut ab nach Nordwesten. Ja, ist du im Nordwesten, ja? Da hinten ist er schon Der ist beim Haus Der ist hinter dem Haus bleibt <lacht> stehen die wartet. Er ist ein bisschen weiter links vorne auf 215. Er ist kurz vor Extraction. Schau, er ist auf Not zwischen 0 und 15 vorne. Ja, also Extraction. Es das, ist gut, das war Extraction. Was tut es? Natürlich tut es, weil es ein Extraction ist. Ich bin unterbrochen. ist Ja, der hat einmal in meine Richtung geschaut. Hey, ich kann's nicht nur. Ich ja seine Waffen nicht nehmen. muss jetzt echt wieder. Wieso? Das Pouch Ich kann sie nur nicht nehmen. Ich kann beide Waffen nicht nehmen. Ja, easy. Ich kann beide Waffen nehmen. Ah, gut, stopp. Der hat witzigerweise nicht einmal zu mir ich geschaut. Der hat Der Bumper war 500, Alter. <lacht> der Headshot mit der Silencer war so geil. <lacht> <lacht> <lacht> der war echt nice. Er immer ihn aus und genau im dem Kopf. Klick. <lacht> der Handy hat ziemlich gesaved. Das ist richtig, ja. <lacht> also, ihr <lacht> habt... Unterneiter <lacht> Ja, er hat wieder Rowe daneben geschossen, aber ich später Aber, Alex, ich bleib dabei. Ich glaube tatsächlich, wenn du dich nicht mit dem Messer versucht hättest, hättest du dich verloren. Das glaube ich auch, ja. Obwohl schwer zum Song. Weil den ersten. Hinter die Frühkopf.